Hallo, guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 30. August und wir starten jetzt gleich zu einem Tagesausflug nach Engenfeld und Gries.